Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen! Ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute gibt's was für die formel 1 Freunde! Nigel Mansell's World Championship Racing! Ich bin gespannt! Ich habe das Spiel damals nicht gespielt und werde es jetzt zusammen mit euch nachholen. Welchen Kurs fahren wir? Deutschland! Zehn Runden, oder was? Nein! Fünf Runden! Ähm, Setup! Wir nehmen hier automatische Schaltung. Wir nehmen hier weiche Reifen und wir nehmen hier mittlere Flügeleinstellung für guten Grip. Gut. Ähm, wir machen keine Qualifikation, sondern gehen gleich direkt zum Rennen. Wir wollen ja gegen Gegner fahren und nicht alleine. Okay, es geht los. geht schon los. Okay. Ich hoffe, ich kann nur genug quatschen nebenbei. Oh, schon ein Fehler mal. Schon genug quatschen nebenbei wird schwierig. Wird schwierig nebenbei zu reden, weil das Spiel braucht richtig viel Konzentration. Nun ah. oh. fast raus wieder. Da Davon ist einer. Da vorne ist ich möchte nämlich nicht letzter sein. Mein Ziel ist es, nicht letzter zu werden ob ich das schaffe, das ja ja ja ja könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, Wetten abschließen. Und da könnt ihr auch in die Kommentare auch gleich mal reinschreiben, warum schaut ihr dieses Video? Schaut ihr es, weil ihr ns S-Fan seid oder weil ihr tierisch auf Formel 1 steht oder auch einfach beides? Eines schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Ah, schon wieder Fehler. Letzter. komm on. Ah, schon wieder links rausgefahren. Kann sie ja nicht sein. Okay, Konzentration, Konzentration. Ich muss das... Ich zieh's durch. Ich zieh's richtig durch. Nein, ich war nicht in die Box. Meine Reifen sind noch frisch. Und lecker. Ah, ja, ja, ja. Fast, fast rausgefallen. Jetzt kommt gleich eine links, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ich muss auf der Geraden doch zumindest ein bisschen aufholen können. Mit dem Achs links gleich noch mal rausgekippt. Na, hole ich nicht mein oder was? Ha, ja, ja, ja, ja, Aber Speed kommt gut rüber bei den Game, muss man so sagen. Speed kommt gut rüber. Ton ist naja, deiner, uh, da ist ja ah, nicht überholen können, der hat mich nicht überholen lassen. Diese Schweinesau. Die Schweine, so. So, ähm, ja, Gegner werden generell geschimpft, natürlich. Ist, ist klar bei solchen Spielen. Wie generell im Straßenverkehr. Jeder, der auf der Straße ist, ist der Feind. Ich mach mir Spaß. Ähm, aber manchmal, wenn man in Wien mit dem Auto fährt, fühlt es sich ganz so an, als wären alle anderen die Feinde. Sie also, schenken sich echt nichts beim Autofahren. Versteht das nicht. Ich in die Stadt eigentlich meistens mit dem Fahrrad rein, oder mit der U-Bahn. Aber mit dem Fahrrad ist es auch schlimm eigentlich. In Wien mit dem Fahrrad fahren, mit dem... Ah, ja, ja, ist so eine Sache. Ähm, ich sage mal, ich fühle mich nicht sehr auf mit dem Fahrrad. Ich fahre halbwegs normal. Und... schaffe es selten, nach Wien rein und raus zu fahren, ohne einmal beschimpft zu werden. Das ist ganz interessant. Zum Glück werde ich nur beschimpft und nicht niedergerammt. Ist ja auch schon mal was. Ah, ja, ja ja Aber interessant. Ich spiele jetzt Formel 1 und natürlich auch das übers Radfahren. Toll. Ähm, ja ja. Ah, eigentlich sollte ich euch was über Nigel Mansell erzählen. Das war ein ganz hervorragender Rennfahrer. Der ist nicht nur Formel 1 gefahren, sondern auch ähm, Indy wenn ich mich jetzt nicht irre. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren ausbessern. Also jeden Fall nicht nur Formel 1 gefahren, er war auf jeden Fall Formel 1 Weltmeister und noch in irgendeiner anderen Renndisziplin Weltmeister und zwar gleichzeitig, also er hat es irgendwie geschafft in zwei Rennserien gleichzeitig Weltmeister zu werden, ähm, hat ein gutes Jahr erwischt damals, <lacht> würde ich mal sagen, wenn den zwei Rennserien Weltmeister wirst, dann weißt du auch, das war's jetzt, das war, das war die Spitze, mehr geht nicht, mehr wird es nicht werden. Schon irgendwie so ein bisschen trauriger, aber... Ich hoffe, er hat es gut gefeiert damals. Ich hoffe, er hat es gut gefeiert. Ich habe ja damals auch Formel 1 geschaut, aber nicht, nicht ganz so viel. Ich habe eher immer mehr zu den Österreichern gehalten, natürlich. Ah, Rennen zu Ende. Erster Michael Schumacher, Deutschland. Zweiter Alesi und... Dritter Hacken, ich habe es wohl nicht so richtig geschafft. Ähm, ich bin ähm, nicht so gut rübergekommen. Naja, ähm, machen wir gleich noch eins. Ähm, was, ist, was ist eine schöne Strecke? Ähm, äh, nehmen wir mal das da, Ungarn. Machen wir wieder mal ein gutes, mal ein anderes Setup diesmal. Mal ein bisschen ein, wieder soft und ein bisschen auf schneller oder bessere Steuerung. Wir machen auf schnell, wir machen auf schnell. Qualifying sparen wir uns, machen wir das Rennen. Sollte man natürlich machen, das Qualifying normalerweise. Und Start schlafen ist natürlich auch nicht so gut. Naja, Qualifying bringt natürlich total, aber es ist zum Zuschauen jetzt ein bisschen zart und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal weg. Ah, links überholen, rechts überholen. Komm ah. an! Lass mich durch! Wie abgehängt die Schweine? Voll abgehängt! Wieso haben mich die so hart abgehängt? Eigentlich müsste ich ziemlich schnell unterwegs sein können. Ah, vorbeigezogen auf der Geraden. Okay, da muss ich jetzt bremsen ein bisschen. Gut, ich wurde gebremst mit einem Zusammenstoß. Auch eine Möglichkeit zu bremsen. Einfach mal den hinter des anderen inhalieren. <lacht> ah ja, ja, ja, was auf zu weit noch links gekommen. Ja, ich mochte solche Spiele damals eigentlich ganz gern. Ich habe aber meistens am Game Gear gespielt, diese Art von Games. Da hatte ich uns seine Super Monaco Grand Prix am Game Gear. Das habe ich voll gefeiert und viel gezockt. Das Spiel ist eigentlich recht ähnlich wie das hier. Ich glaube nur am Dem hier bei Ayrton gab gab's keine Boxerstoffs Die gibt's hier schon, das finde ich eigentlich ganz gut. Auch wenn ich sie jetzt nicht in Anspruch nehme. Ah! Come on! Man... Ich krieg dich, ich krieg dich! Sehr gut! Hey, Grafik finde ich eigentlich nett gemacht, es gibt sogar rauf- und runterfahren! Wow! Mist, habe ich den nicht gesehen, Hör zu spät! Oh Mann, ich will an dir vorbeiziehen. Ich bin Zehnter. Zehnter, Leute. Zehnter, meine Damen und Herren. Und? Ah, ja, ja. Kurz, Ganz kurz noch weiter gewesen. Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Ich ich komme noch vor. Ah, ja. Also die Geräusche sind auch ganz gut gewählt. Ich meine, das Motorgeräusch ist halt bei diesen Formel-1-Games immer... Naja, ja, was will man machen auch? Also man muss ja ein Motorgeräusch machen. Und so regen sich alle auf. Und wenn man dann das macht und sagen wir mal, das ist gut fas, das Motorgeräusch gut sag. Naja. Ich bin weiter, ich bin weiter, das würde ich auch gerne bleiben, mal schauen, ob ich das. Halte, 9. Position. Ich tast mich jetzt mal langsam an den 8. ran. Pit Stop pfeife ich drauf. Ich versuch's ohne. Ah Mist, da ist der 8. Da ist der 8. Da ist der 8, okay. Noch ein bisschen. Vorsichtig. Ah ja! Gut gemacht, dann, ich zieh vorbei, ich zieh vorbei, ich ziehe vorbei. Achter, achter, bist du nah? noch zwei Plätze und ich krieg Weltranglistenpunkte. Ab Position 6 gibt's World Ranking. ja. Ach, Dreck, Dreck, ärgert mich, unnötig. Ich kann mich da total reinsteigern, wie ihr seht. Formel 1, Formel 1 am NES, dockt mir total, also da, richtig, richtig gutes Game eigentlich. Wenn man, wenn man sowas heutzutage noch spielen kann. Ist ein bisschen absurd, sowas zu spielen vielleicht. Vor einer halben Stunde habe ich noch No Man's Sky gespielt und jetzt Formel 1 am NS. Na, warum nicht? Darf man nicht so sein. Weil es hat seinen Reiz. Wobei auch bei No Man's Sky scheiden sich ja die Geister. Die einen feiern extrem, die anderen kotzen extra ab. Ah, immer die Rechtskurve nach der. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr auf dem 6. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, ich muss vielleicht doch noch in die Box. Meine Reifen sind schon ziemlich am Ende. Die Reifen sind schon ziemlich am Ende. Aber wenn ich in die Box reinfahren, glaube ich, habe ich gar keine Chance mehr. Ah, da ist Nummer 7. Da ist Nummer 7. Come on. Mega Fehler machen. Mehr Gas geben. Ah, ja, ja, ja, ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt muss sich noch rausgehen. Den 10. hätte ich schon noch gern. Den 10. hätte ich noch gern. Ich, die, die Blöden reifen genau Ich bin jetzt in der vierten Runde. Das heißt, ich habe noch eine Runde vor mir. Das wird es nicht ausgehen. Jetzt wird sich haarscharf nicht ausgehen, Leute. Ich sehe das schon kommen. Das geht so nicht aus ich weiß nicht, ob man irgendwie Reifen sparen kann in dem Game. Das, das, das ist mir nicht bekannt. Ich versuch's, ich riskier's, ich fahr weiter. Ich zieh's durch. Jetzt habe ich aber rechtzeitig vom Gas runtergegangen und. Näh. War doch keine Runde mehr, ich dachte, es ist noch eine. Heu oh, ja, ja. Michael Schumacher, schon wieder mein Erster. Immer dieser Michael Schumacher ist ja schon Fahrt. Gerhard Berger, Zweiter. Heu oh, ja ja, das kommt auch nicht so oft vor, dass der mal Zweiter war. Ich war 8 oder so. Ja. Ganz schlecht das geht. gar ganz schlecht. Ähm, kann man zocken? Meine Wertung kann man auch. Ähm, heutzutage noch zocken, wenn man auf sowas Bock hat, macht hier Spaß, ist auf jeden Fall eins der besten Formel 1 Simulatoren am NES, macht Spaß, Einstellungen gibt es aber nicht zu so viel und super fein, super fein. Ähm, ich verlinke euch gleich mal noch ein Formel 1 Spiel für den NES, zieht euch das auch gleich mal rein, ihr Formel 1 Freunde da draußen. Ich bin raus, ich freue mich über Likes und Kommentare und sage Tschüss.